So, jetzt haben wir Aframengos Elektronenpumpe am ähm, Vision Blue Energiekonverter dran. Jetzt haben wir mal ähm, hier diese Alu-Röhre als Elektronensammler genommen und ist wieder so. Es funktioniert nur, es funktioniert nichts. Und jetzt kommt der Elektronensammler ran. Und erst dann funktioniert's viel schöner als wie mit dem kleinen Bedini wunderbar und hier wie ihr seht wir machen aus einem einzigen Draht Plus und Minus schön Jungs ja, das konstante 4000 was sind das Kilohertz ne? 4000 Hertz ja, bei 150 Milliampere Stromaufnahme und 12 Volt 12,29 okay könnt ihr euch ausrechnen ein schönes Licht. Blau, wahrlich. <lacht> Blau. Aha. Originalanleitung gesagt, dass man unbedingt so einen Elektronensammler dazu braucht, ne? Wir haben jetzt einfach mal diese äußerste Spule von der Xenon an die Erde angeschlossen und es läuft viel besser. Naja, also diese Theorie mit diesen freien Elektronen einsammeln, hm. Du kannst doch immer die Erde abmachen. Ja. Das wird trotzdem. Lassen wir ab. So, jetzt haben wir jetzt keine Erde so mehr. Schnell, aber. Ach Moment, Moment, Moment, Moment, Moment. Haha, vielleicht ist das jetzt hier unser ja, Elektronensammler. Ja. Was ist denn, wenn ich jetzt. Loslasse. Was ist denn, wenn ich jetzt hier unten das abmache? Aha, alles klar. Dann haben wir das Kabel alles Elektronensammler schon. War ah, nicht schlecht. Okay. Okay, also Kabel muss doch dran bleiben. Dann haben wir so eine Art Elektronensammler und dann. Hinten ran geht schneller und an der Erde ist es dann noch schneller. Okay, also irgendwas mit der Länge von diesem Kabel hat es schon zu tun. Der Bio geht ähm, soll ich mal? Ja, ja. ich gehe auch. Aha, okay. Mhm. Das ist eine sehr Noch einen schwarzen irgendwo rumkollern. Oh, hier, hier, hier, hier. Ach du meine Nase. so, das war der Condi, noch der aufgeladen war. Das war der Condi, ne? aber es kommt trotzdem mhm. genug, dass es überhaupt leuchtet. Ja. was ich bloß gesagt haben, ja. Schön. Mhm. Okay. Jetzt haben wir normales Licht und Blitzlicht. Mit nach wie vor 150 Milliampere Stromaufnahme bei 12 Volt. Aha. Und wir sind bei 4000 Hertz, es schwankt. Es ja, klingt jedenfalls schon mal sehr professionell. Ne? Blink, blink, blink. Ja, <lacht> so, oder? Ah, und er redet mit uns. Na, was hast du uns zu sagen? Na, wenn das keine Alien wäre... ist. <lacht> die dann so? Knacken. Naja. Hat Sache. Du kannst die ruhig einstellen. Schraubenzieher mhm. nehmen und die dann Kleinen hier. Nicht die Kleinen, die, die, die Großen das kannst du auch damit verstellen. Mhm. 23 Volt auf. Also wir haben jetzt hier zwei 200 Volt Kondensatoren dran. Haben sie zwischen dieser, ne, dieses weiße Kabel. Es ne, ist diese Außenansteuerung von der Xenonlampe. Und dann noch eine Elektronenpumpe dazwischen gehangen. Ne, diese Tesla freie Energiescheidung. Und auf minus eine Erde. Ja, Mann, jetzt sind wir, wie viele Minuten waren es? Keine zwei Minuten, ne? Jetzt nee. Sind wir schon auf 50 Volt? Freie Energie. Anscheinend. Gut, das müsste jetzt halt mal verifiziert werden durch Profis, ne? Hm. So ein Minus von unserer Tesla-freien Energieschaltung keine Erde mehr gehangen, sondern haben das Gehäuse von der Lampe gehangen und die Lampe ist extrem viel heller geworden. Und steigen tut es trotzdem ordentlich. Ja, wir können es noch nochmal abmachen. Ja, genau. Vorsicht, schon 72 Volt drauf. Jawohl, Dann nichts. Ne? So ist sieht das? die Lampe jetzt aus. Jetzt wieder dran, ja? Wird angeschlossen, ja. Ach du meine Nase. Elektronen, juhu. Oh. Der Witz ist äh, jetzt hier, äh, was die Batterieladekapazität betrifft, da schwankt jetzt ganz schön, also äh, das ist jetzt nicht kontinuierlich, ne? also, also pumpt sozusagen. Da schwankt jetzt zwischen 1273, 1277, 1270, 1269, 1279, also... Aha. Uh, haben wir Stromaufnahme auch mit dran? Stromaufnahme ist gerade nicht mit dran. Ne? Stromaufnahme ist äh... 0.55, 0.37, 0.63, 0.68, <lacht> 0.29. <lacht> Herrlich. Und hier geht er wirklich bis auf über 90 Volt hoch. 92. Also, wenn das keine Elektronenpumpe ist. Hey, das war's ne? Hm. Man müsste jetzt gucken, ob in der Tendenz sozusagen ähm, der Akku jetzt abnimmt oder ob jetzt irgendwie im Mittelwert gleich bleibt. Keine Ahnung. Ob hm. die hier wirklich auf 400 Volt aufgehen. Müssen wir auch nochmal hochschalten. Hm. Also um die 10, 11 Kilohertz funktioniert am besten. Und unsere Kondensatoren jetzt schon, die jetzt nur in der Antenne, in Reihe in der Antenne hängen. Auf 180 Volt. Das ne, sind diese Wummer-Dinger hier, also Das PC-Netzteilen. dann leuchtet grell. Das Ding schnurrt wie Mosezeichen. Ganz unrhythmisch irgendwie. Ja, und hier steigt es nach wie vor. Und pumpt voll und pumpt voll und pumpt voll. Oh! Das war das jetzt? Aha! Das war jetzt ein... Draht ab. Draht ab. Draht wieder ran. Und weiter geht's. Jawoll. Geht wieder weiter. Und fühlt sich wie blöde. Ja, leider kann man in der Kamera diese schönen Blitze nicht so ganz festhalten, also müsste selber mal nachbasteln. Ja, ja, leider kann man die schönen Blitze da drin nicht so gut erkennen. Ne? Aber funktioniert.